Ich habe mir alkoholfreien Wein gekauft und brauchte unbedingt das passende Videothema, um ihn in einem Video verkosten zu können. Ich bin schon gespannt, wie er schmeckt. In den meisten Fällen nehmen wir Drogen für den Rausch, sodass es uns nichts ausmacht, dass einige Drogen wie verschimmeltes Wurstbrot schmecken. Man nimmt ja auch beim Drogenkonsum sowieso immer gewisse Risiken auf sich. Da ist schlechter Geschmack das letzte, was einem vom Konsum abbringt. Trotzdem dachte ich, dass es mal interessant wäre, eine Liste mit den leckersten Drogen zu machen. Ich werde in dieser Liste aufzählen, welche Drogen mir am besten und schlechtesten schmecken. Das bedeutet, dass da natürlich nur Substanzen drin sein können, die ich oft genug probiert habe, um ein gutes Bild vom Geschmack zu haben. In der exklusiven Open Mind Facebook-Gruppe habe ich nach den Lieblingsgeschmeckern gefragt und da meinte einer, dass Heroin eine echte Delikatesse ist. Zum Glück habe ich das nicht probiert und kann daher nichts über den Geschmack sagen. Amphetamin, Kokain, Zigaretten, Heroin, Mescalin, welches verdammt eklig schmecken soll, sind alles Drogen, die nirgends auf der Liste landen, weil ich sie nie oder zu selten probiert habe. Bitte bedenkt immer, dass Drogen verdammt gefährlich sind. Lasst die Finger komplett von Drogen, wenn ihr unter 20 seid. Wenn ihr älter seid fest im Leben steht, psychisch stabil, informiert euch ausreichend über alle Nebenwirkungen und entscheidet dann, ob es das für euch wert ist, ein solches Risiko für ein paar Stunden Rausch einzugehen. Geschmack ist wirklich das letzte, worauf ihr beim Drogenkonsum achten solltet. Das ist denke ich so gut wie jedem Zuschauer klar, aber ich sage es trotzdem dazu, damit es vielleicht auch der angeblich gute YouTube-Algorithmus erkennt. Dieses Video dient primär dokumentarischen und künstlerischen Zwecken. So, beginnen wir mit dem Ranking. Auf den hinteren Plätzen sind die ekelhaftesten Drogen und auf den ersten sind die Gaumenschmäuse. Lecker. Auf dem letzten Platz, Platz Nummer 12, landet MDMA. Nee, also das finde ich jetzt voll eklig. Nicht nur ich bin der Meinung, dass MDMA verdammt ekelhaft schmeckt, auch in der Open-Mind-Facebook-Community wurde es am häufigsten als die widerlichste Substanz bezeichnet. Viele Frauen ekeln sich, glaube ich, davor. Es schmeckt verdammt bitter und irgendwie so komisch-chemisch. Ja, yeah, not very pleasant. Zum Glück ist MDMA bereits im zweistelligen Milligrammbereich bereich wirksam, sodass man sich nicht allzu sehr mit dem Geschmack rumschlagen muss. Platz Nummer 11, Pilze. Beim Geschmack von Pilzen scheiden sich die Geister, manche halten sie für einigermaßen genießbar. Bestes Essen auf der Welt. Ich musste sie oft runterbürgen. Es ist sehr schwer, den Geschmack zu beschreiben, sie schmecken einfach komisch und geschmacklich gibt es durchaus Parallelen zu einigen nicht psychoaktiven Pilzen, welche mich geschmacklich leider auch selten überzeugen konnten. Köl können. Psilocybin finde ich geschmacklich in Trüffeln am ansprechendsten, wo man dann aber wegen der geringeren Potenz deutlich mehr essen muss, während ein richtiger Trip bei herkömmlichen Zauberpilzen schon ab 1 Gramm startet. Platz Nummer 10, Kratom. Kratom ist für mich mindestens genauso ekelhaft wie Pilze. Das kommt einem beim Essen so vor, als würde man Sand essen. Es hat eine leicht würzige Note, der man sogar in Kombination mit anderen Speisen oder Getränken, was abgewinnen könnte. Das ja nice. Platz Nummer 9, 2CB. 2CB schmeckt auch bitter, aber mir kam es bei weitem nicht so bitter vor wie beispielsweise MDMA und die Pillchen sind noch kleiner als MDMA, weshalb man nicht viel Bekanntschaft mit dem Geschmack von 2CB machen muss. Platz Nummer 8, DMT. Die häufigsten Beschreibungen, die ich von dem DMT Geschmack und Geruch bekomme, sind Mundgeruch und Leiche. That's just gross. DMT ist auf keinen Fall lecker, aber irgendwie habe ich mich schon ein bisschen an den Geschmack gewöhnt. Es hat etwas familiäres. Platz Nummer 7, LSD. LSD ist im Grunde komplett geschmacklos. Höchstens schmeckt man ein bisschen die Pappe, auf die das LSD draufgetröpfelt ist. Andere ähnliche Halluzinogene wie ALAT sind auch geschmacklos. Wenn das LSD bitter schmeckt, ist die Chance groß, dass es sich nicht um LSD, sondern um das deutlich gefährlichere N-Bome oder n handelt. Also sofort ausspucken. If it's bitter, it's bitter. Nummer 6 Kana. Kana schmeckt auch nicht nach viel, aber irgendwie leicht würzig. Es ist jetzt kein absoluter Gaumenschmaus, aber geht schon. Platz Nummer 5, Salvia. Salvia hat gedampft zu einem leichten Kräutergeschmack, also es hat definitiv Parallelen zu dem nicht-psychoaktiven Salbei, den man aus den Kürbistortellini mit Salbei vom Salento in Glon kennt. Platz Nummer 4, Koffein. Ich bin zwar gar kein Fan von Kaffee oder ähnlichen Getränken, aber wenn das Koffein in Tee, Lucasate oder Spezie ist, ist es definitiv lecker. Platz Nummer 3, Lachgas. Eine Substanz, die einem nicht als erstes einfällt, wenn es um leckere Drogen geht. Aber dieses Gas schmeckt leicht süßlich und auch die Konsumform mit den Ballons macht mir irgendwie Spaß, weshalb es Lachgas hier verdient in die Top 3 schafft. Lecker? Ja. Platz Nummer 2. Alkohol. Obwohl ich ein Mann bin, finde ich Bier zwar nicht sonderlich lecker, höchstens mal einen Radler oder Cola Weizen. es gibt allerdings den ein oder anderen cocktail den ich gerne trinke besonders cocktails die schön schäumig milchig sind wie ein pina colada If you like pina und besonders in letzter zeit trinke ich gerne rotwein bzw rotweinschorle die frage ist wie viel trägt hier alkohol überhaupt zum geschmack bei und genau wegen dieser frage gibt es das video überhaupt denn ich habe mir ein bisschen alkoholfreien wein bestellt denn ich liebe Rotwein, aber ich war seit Jahren nicht mehr betrunken und ich will das auch nicht demnächst werden. Also ist da alkoholfreier Wein eine gute Alternative? So, wie angekündigt habe ich hier jetzt den alkoholfreien Wein und jetzt gibt es da einen kleinen Taste-Test. Mal schauen, ob ich den Unterschied zwischen alkoholfreien und alkoholvollen Wein erkennen kann. Boah, die schauen wieder relativ gleich aus. Ich würde schauen, ob, ob ich es quasi jetzt. Äußerlich würde ich sagen, dass der hier der alkoholfreie ist. Naja, auch vom Geruch würde ich sagen, eins alkoholfrei, aber schon mal vom Geschmack. Der schmeckt auf jeden Fall nach Alkohol. Ja, eins ist der alkoholfreie. Ja, ich, ich war in allen, allen drei Aspekten richtig. Also ich habe schon am, am, am Aussehen erkannt. Ich muss sagen Hut ab, also ich finde die haben viele Aspekte von Wein rekreieren können. Probier mal. Ja, da haben wir es. Alkoholfreier Wein schmeckt nicht wie Alkoholvoller Wein. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich jetzt einen Geschmack besser finde als den anderen. Oh, trotzdem beides ganz lecker. Dieses ganze Video ist natürlich ein bisschen unfair für die illegalen Drogen. Nur weil Alkohol legal ist, gibt es da unterschiedliche leckere Mischungen. Alkohol an sich ist jetzt nicht sonderlich lecker. Falls es mal irgendwelche leckeren Opiat-Cocktails gibt, kommt eine neue Version von dem Video. Aber genau aus dem Grund ist auf dem ersten Platz etwas, das mir ohne Zusätze ganz gut schmeckt. So, und nun der Platz Nummer 1. Trommelwirbel. Und hierfür können wir schon mal das Licht auf Grün stellen. Alexa, schreibt sich schlicht auf Grün. Cannabis. Platz Nummer 1. Happy for 20, Leute. Fuck me, That's definitely not Basil. Ist das Cannabis? Yes. Die ersten Male als ich Cannabis in Form von Muffins probiert habe, fand ich es etwas komisch, aber spätestens als ich es zum ersten Mal verdampft habe, fand ich es richtig lecker. Echt lecker. Und nicht umsonst gibt es auf Netflix mittlerweile eine Kochshow, die sich nur um Cannabis dreht. Wenn Cannabis nicht gut schmecken würde, würden es viel weniger konsumieren. I'm not smoking cannabis, that is it. We're, we're not smoking! smoking. So, what you doing with it? We're eating it. I'm not eating cannabis! But it's a new thing! Cannabis und die anderen Drogen in der Top 4 sind die einzigen vier Substanzen, die mir in den Sinn kommen, bei denen der Konsum an sich, unter anderem wegen des Geschmacks, überhaupt Spaß macht. Ich habe ab und zu Hanfblüten ohne THC nur wegen dem Geschmack gedampft. Was auch sehr spannend ist, ist, dass der Geschmack beim Hanf von Sorte zu Sorte stark variieren kann. Es gibt da Sorten, die leicht zitronig, leicht beerig oder leicht kräutrig schmecken. Mich würde jetzt interessieren, was sind eurer Meinung nach die leckersten und widerlichsten Drogen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich will es gerne wissen. Was macht ihr so an 420 heute, falls ihr das am 420 seht? Vielleicht einen Open mainstream schauen. Wenn dieses Video online kommt, streame ich auf Twitch. Einmal im Monat könnt ihr, wenn ihr Amazon Prime habt, mich finanziell supporten, ohne dass es euch Geld kostet. Einfach dafür Amazon und äh, jetzt kommt hier schon die Outro-Musik. Uh, einfach Amazon und Twitch-Account verknüpfen. Ja.